Five Eyes, da waren fünf Augen. Die durften alle nicht in das eigene Land blickten. Doch waren sie miteinander in Kontakt. Und da jedes in einem anderen Land stand, entging ihnen nichts. Auch nicht, dass manche Bürger einander Briefe sendeten, die verschlüsselt waren. Von denen gab es nicht viele. Und die meisten waren Liebesbriefe. Aber... Auch diese konnten wichtig sein und die Herren der Länder, die von den schönen Augen beschützt wurden, beschlossen, dass Briefe, die ihre Grenzen passierten, stets mit einem Nachschlüssel auszustatten seien. Dies erweckte den Unmut all jener Länder, die nicht im Besitz der schönen Augen waren. Da aber ein Brief um den gesamten Weltball umgeleitet werden konnte, wenn man das wollte, wurde verfügt, dass jeder Brief mit so vielen Schlüsseln auszustatten sei, wie es Länder auf der Erde gab. Einfach nur zur Sicherheit. Das rief aber die Polizei auf den Plan. Die musste Post von Dieben lesen können und, um zwischen diesen Zwietracht zu sehen, wollte sie auch welche in der Namen verfassen falls dies notwendig war. Das Parlament aber protestierte, denn es war kein Dieb und es wollte auch nicht von der Pol Polizei kontrolliert werden. Genauso wenig wollte der Staatsanwalt und auch die Rechtsanwälte legten ein Veto ein. So wurden tausende von Schlüsselsätzen geschaffen und Regeln, welcher davon für welchen Brief zu verwenden sei. Die Bürgerrechtsorganisationen protestierten. Staaten führten nämlich manchmal ungleich Böseres im Schilde als ihre Bürger. So wurden weitere Nachschlüssel gemacht, die nur die Briefe der Regierung öffnen konnten. Eine für das Rote Kreuz, einer für die Wahlbenachrichtigungskommission und einer für das Militär eines jeden Landes. Denn das, so sagte man, sichere den Frieden. Von jedem dieser Schlüssel wurden Kopien angefertigt. Jeder Beamte benötigte einen davon, jedes Büro. Auch mussten Sicherheitskopien gemacht werden, da solch ein Schlüssel, sobald er einmal verloren war, unwiederbringlich war. Doch so genau man auch ein Auge darauf hielt. Kaum drehte man sich um, war solch ein Schlüssel schon in falschen Händen. Nur das, was die Diebe einander schrieben, das blieb geheim, denn die hielten sich nicht an Regeln.